Der Weg zu 100.000 Euro Monatsumsatz auf Amazon, den möchten wir heute einmal mit euch skizzieren. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal mit dem Thema, wie schafft man es, 100.000 Euro Monatsumsatz auf Amazon zu erreichen? Und wir möchten euch heute einfach mal einen gangbaren Weg, wie ich es beispielsweise damals gemacht habe, mitgeben und wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns jetzt gleich einfach einmal gemeinsam an. So, jetzt, wir, wir machen einfach mal eine Annahme ja, mit dem Start. Wir sagen einfach mal, ihr habt 15.000 Euro Budget am Anfang zur Verfügung. Ja, so. Diese 15.000 Euro ist euer Budget. So, damit startet ihr jetzt euer Amazon Business. So, und jetzt wollt ihr hingehen und mit diesem 15.000 Euro Budget ein Produkt entwickeln und ausbauen und dann vermarkten. Und das Thema ist, was wir jetzt machen müssen, ist, wir entwickeln dieses Produkt und sind nach ca. 4, 5, 6 Monaten, sagen wir einfach mal sechs Monaten, auf dem Marktplatz online. Okay, so das heißt, nach sechs Monaten sind wir online, haben die ersten Umsätze der Artikel läuft ein bisschen hoch und verkauft sich dann ab. Ja? So Mit diesen 15.000 Euro versucht ihr, sage ich, mal, ich sag mal, vier, fünf Monats Lagerbestände einzukaufen. Und dann verkauft ihr vier, fünf Monate weiter Beziehungsweise ihr müsst ja schon vorher nachbestellen. Das heißt, so im Monat 7 oder Monat 8 müsst ihr spätestens nachbestellen. Und jetzt geht ihr hin und im Monat 8 bestellt ihr nach. Ja? Ich kürze das mal ab. Nachbestellung. So. Jetzt habt ihr natürlich nicht genügend Geld rausbekommen, weil ihr noch vier bis fünf Monate verkaufen müsst. Und deswegen gibt es einen ganz einfachen Trick, skalierungsfähig, wie ihr jetzt wachsen könnt. Indem ihr einfach hier an dieser Stelle einen Warenfinanzierer einschaltet, wie Majors oder Amacash oder Fulfin oder wen da draußen auch gibt. Ja. Und der macht folgendes. Der Warenfinanzierer finanziert euch sechs Monatslagerbestände, die ihr braucht, ja, um nicht out of stock zu gehen. Das heißt, im Monat 8 habt ihr zwei Monate Track Record. Mit diesen geht ihr zu einem Finanzierer und sagt, ihr möchtet jetzt sechs Monats Lagerbestände finanzieren. So, der geht hin und finanziert euch diese sechs Monats Lagerbestände. Sagen wir einfach mal, das sind 20.000 oder 15.000 Euro wegen mir, die wir haben. Ja? So. In diesem Punkt machen wir schon, wir gehen davon aus, vorher, das habe ich vergessen zu sagen, dass ein Produkt mit 15.000 Euro Budget circa 10 bis 15k Umsatz, sagen wir einfach mal einfach halber, 15k Umsatz auch macht. Ja, äh, ist ein bisschen, bisschen nicht so schön dargestellt, aber ihr wisst, was ich meine. Das heißt, sagen wir einfach mal einfach halber 15.000 Euro, Wareneinkaufs sind 15.000 Euro Umsatz, um es mal gleichzustellen. So, dann kauft, habt ihr es eingekauft. Nach sechs Monaten ist das Produkt das allererste Mal online. Nach acht Monaten bestellt ihr nach, ja, über einen Warenfinanzierer. Der finanziert euch, sage ich mal, wieder 15.000 Euro für die Nachbestellung. Und jetzt ist das Tolle daran, ihr macht 15.000 Euro Umsatz im Monat. ja. Ihr habt ja die 15k Initialinvestment plus die 15k vom Warenfinanzierer. Das heißt, mit Mayus... Gibt euch zum Beispiel 15k. Jetzt habt ihr schon 30k. Jetzt könnt ihr euer initiales Investment in ein neues Produkt stecken, ja? während ihr hiermit euer bestehendes Produkt finanziert. So, jetzt habt ihr schon zwei Produkte und macht nicht mehr 15k, sondern macht, sage ich mal, nach zwölf Monaten, weil ihr hättet ja schon vorher anfangen können, das zweite zu entwickeln und auch schon bestellen können, theoretisch im achten Monat. Macht dann halt, sage ich mal, einfach mal nach zwölf Monaten pipapo. Habt ihr zwei Produkte online und macht nach zwölf Monaten dann circa ja, 30.000 Euro Umsatz. Umsatz so Jetzt geht ihr hin in Monat 13, 14, irgendwie sowas wieder. Ne? Ich strecke das jetzt extra von den Zeiten her. Es geht theoretisch auch natürlich schneller. Aber würdet ihr jetzt hingehen im Monat 14 und finanziert, wieder die beiden Artikel über Mayos oder einen anderen Finanzierer nach. Das heißt, ihr bekommt 30k nochmal finanziert. Ihr habt euer 30k Initialinvestment plus Gewinne vom anderen etc. Das heißt, wir gehen mal davon aus, ihr habt ca. 75.000 Euro Kapital. Mit 75.000 Kapital könnt ihr fast fünf Produkte auf 15.000 Euro machen. So. Das, heißt, an, das heißt, im Monat 14 würden wir Fünf, also hätten wir schon jetzt äh, fünf Produkte in Bestellung, theoretisch. Ja? Und die sind, sage ich mal, im Monat ich sag mal, 17, 18 da einfach. Ja? Und dann hättet ihr fünf Produkte a äh, 15k Euro Umsatz schon drin. Ja? So. Und so könnt ihr nahezu, weil irgendwann machen die anderen ersten Produkte ja Gewinn etc., das heißt, ihr kriegt mehr raus, als ihr reingesteckt habt, ja, als nur diese 15k Initialinvest. Hier in dem Falle hättet ihr jetzt schon zwei bis drei Artikel, die dann halt ähm, Gewinn machen. Das heißt, hier hättet ihr dann ungefähr, könntet ihr zwölf Produkte machen, weil ihr habt fünf Produkte Initial, die Umsätze machen und Gewinne machen. Ja? Und dann habt ihr nochmal ca... 100.000 also 100.000 Kapital habt ihr dann selber ca. und 75 lasst ihr nochmal finanzieren. Ihr hättet somit 175.000 Euro so circa im Monat 18, ja, weil ihr finanziert halt die fünf Produkte, die online sind über Mayos wieder nach. Das ist immer das gleiche Prinzip, ja, und habt dann sozusagen ja euer initiales Invest für neue Produkte. Das ist eigentlich das simple Prinzip, Skalierungsprinzip. So und dann geht ihr hin und lasst sozusagen mit 100 was hatte ich jetzt gesagt? 175.000, ne? Circa. K. Kauft ihr Ware ein. Und wenn wir das gleichstellen, an diesem Punkt, mit 15.000 Euro Umsatz, werdet ihr aller spätestens, wahrscheinlich nach 24 Monaten, irgendwo auch bei 175.000 Euro Monatsumsatz. Also deutlich über den 100.000. Wahrscheinlich werdet ihr schon im Monat ja, 18 etc. bei 100.000 Euro Monatsumsatz. Ja, so. 100.000 Euro Monatsumsatz sind 1,2 Millionen Euro im Jahr, ja, so. Und diese 1,2 Millionen ist, damit habt ihr sozusagen schon ein Million-Dollar-Business oder Million-Euro-Business aufgebaut und es ist nicht so schwer zu erreichen, das alles mit 15k Initialinvestment, wenn man das nach dem Prinzip macht. Ich zeichne euch das nochmal ganz simpel auf, weil das sieht jetzt relativ komplex aus, ja. Eigentlich ist das Prinzip immer das gleiche. Ihr habt ein Initialinvest, ja, nenne ich es, ja. Und das ist gleich x Euro. Nachdem die Ware online ist und ihr zwei Monate Track Record habt, ja, geht ihr zu Mayos und finanziert einmal diesen Betrag nach. Ja. So, einmal x Euro. Und ihr habt noch eure x Euro, die ihr von Amazon ausgezahlt bekommt aus dem Verkauf. Plus eure x Euro, ja, die ihr investiert habt. So, das heißt, ihr habt das verdoppelt einmal über einen Warenfinanzierer. Jetzt geht ihr hin, weitere sechs Monate später, einfach halber rechnen wir das so, geht ihr wieder hin, zwei Monate Track-Record fürs zweite Produkt, geht hin und habt 2x Euro, die ihr von Amazon ausgezahlt bekommt durch den Verkaufs, durch Verkaufserlöse plus ihr finanziert eben 2x Euro beziehungsweise sogar teilweise 3x Euro, weil das erste Produkt ist länger online und macht ja Gewinne. Das heißt, es ist profitabel und läuft und schüttet mehr aus als das Initialinvest ja, bei der zweiten Charge. So. Das heißt, ihr könnt hiermit fünf Artikel theoretisch machen und so weiter. Das heißt, das ist eigentlich das simple Prinzip. Ja. Ihr habt ein Initialinvest x Euro, macht einen Artikel damit, lasst es durch den Warenfinanzierer finanzieren und skaliert das Ganze so auf 100.000 Euro Monatsumsatz hoch. Das ist in meinen Augen der einfachste Weg, so habe ich es damals gemacht tatsächlich. Ja? So konnte ich mein Business zum Beispiel auf 2 Millionen Euro Umsatz damals bringen. Das war mein erstes eigenes Amazon-Unternehmen, was ich hatte. Meine erste eigene Brand, die ich hatte wirklich nur mit Amazon Brands. Ich rede jetzt nicht von Hülle der Löwen-Produkte oder sonst irgendwas, sondern ich rede rein von meinen Amazon Brands, die ich hatte. Und ich kann es das wirklich ans Herz legen, zumal ihr riesen Vorteile bei Mayos oder sowas habt. Denn Mayos hat das komplette Risiko, es nimmt sich nur die Ware als Sicherheit. Ihr habt kein privates Haftungsrisiko, wenn irgendwas ausfällt oder sonst irgendwas. Soll nicht heißen, dass das passieren soll, überhaupt nicht, denn wollt ihr wollt ja eure Ware haben. Aber es bedeutet einfach, dass ihr, sage ich mal, wenig Risiko habt, schnell Kapital bekommt, zwar hohe Zinsen zahlt, das wahrscheinlich auch die Gewinne zum größten Teil aufrisst. Aber ihr habt die Möglichkeit, schnell und einfach ein Geld zu bekommen, ohne Bürgschaften oder sonstige Themen. Deswegen, so kann man das Ganze auf 100.000 Euro Umsatz skalieren. Und ihr habt gesehen, nach 24 Monaten könnten wir selbst schon bei zwei, fast 2 Millionen Euro Umsatz irgendwo sein. Denn da sind wir bei 175.000 Euro Umsatz. Und das mal hochgerechnet auf eben ein Jahr seid ihr knapp bei 2 Millionen. Ne? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und konnte euch ein bisschen Einblick geben in diese Finanzierungsthemen. Wenn ja, wenn ihr dazu Fragen habt, stellt es gerne in, der, in den Kommentaren. Und ansonsten gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wir freuen uns auf die nächsten Videos und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns ein bisschen supportet. Deswegen Daumen nach oben, abonnieren und bis zum nächsten Mal. Euer Anthony.